Ja, und wenn Sie Christy sind, sehen, dann wissen Sie auch, wir sind bei den 100 Metern der Damen. Und da gibt es ja auch noch die Konstellation. Merlin Otte auf dem Weg zu einem Teil zumindest der ausgelobten Goldbarren, denn Merlin Otte hat Oslo und Zürich gewonnen. Das ist Natalia Voronova aus Russland. Aber gespannt sind wir in erster Linie eigentlich auf Irina Privalova, und irgendwie ist das keine Saison, die sie sicherlich zufriedenstellen wird. Die Verletzung, die sie sich vor jetzt fast schon eineinhalb Monaten zugezogen hat, hat sie derartig aus dem Rhythmus geworfen, dass ganz einfach keine großen Zeiten mehr zustande kommen und dass sie auch nicht mehr mit der Weltklasse mithalten kann, so wie das eigentlich normalerweise zu erwarten gewesen wäre. Das ist sie, Merlin Otze. Immer noch ist sie eigentlich die größere Persönlichkeit, da kann eine Geldivas kommen, nach einer Gwen Torrens, wo sie auftaucht, ist das Publikum entzückt, sie ist der Star der Manege. Aber Geldivas Divas in letzter Zeit einfach die schnellere Dame von beiden, auch bei den Olympischen Spielen. War in Linz, in Österreich bei diesem Meeting am Start, auf der Linzer Google mit einer ausgesprochen guten Leistung, mit 10,92 war der Star dieses Meetings, Gwen Torrens hat eine kurze Pause eingelegt, um wieder stark in Form zu sein. Sie eine der sympathischsten Erscheinungen auf der 100 Meter Höhenstrecke. Mary und Yali mit ihrem besten Jahr, zweifellos, das 96er, das wird sie sich einprägen. Bei Olympia, Bronze gewonnen, sehr konzentriert, zuletzt über 200 Meter an die 22 Sekunden Schallmauer herangelaufen, Mary und Juliet Kaspert, die fast bei jedem Meeting am Start ist, mittlerweile die auch die Reise nach Linz mitgemacht hat und seiner pintusiewicz aus der Ukraine. Ja, wenn der Siki über oder bei der Quentorins über 100 Meter Hürden gesprochen hat, dann meint er mit Sicherheit Geld was Also das war ja, kein Versprecher. Ja. Da war ein Gedanken noch bei der Geld Da ist sie die so vielseitige Sprinterin. freund und lebensgefährte kenny harrison auch hier in brüssel am start im dreisprung während er in linz übrigens am abend noch am schlagzeug gesessen ist bei der abschließenden party und man muss sagen hut ab was Ken Harris, kenny harrison da zu bieten hatte das war schon professionell die bahn 5 hat was die bahn 6 Torrens. Die Band 4, in Otte, aber das muss ich Ihnen, glaube ich, als leichtertäglich Fan schon gar nicht mehr sagen. Das werden Sie spätestens gleich beim Laufen erkennen. Der Start von Merlin -Otte war alles andere als berühmt. Der war sogar sehr schwach, während Gail Divers prächtig aus den Blöcken kam und ein super Rennen absolviert. 10,84 für Gail Divers ein steigerungslauf par excellence zweitbeste zeit in diesem jahr Gwen Torrens nur war schneller die olympiasiegerin macht eines ganz ganz deutlich auch wenn die entscheidung in der atlanta ja ganz ganz knapp war nur um haaresbreite oder eigentlich nur um einschätzung der zielfotografie wegen hat geld übers geworden aber was sie im anschluss an die olympischen spiele zeigt das nötigt doch allen respekt ab sie zeigt dass das kein Zufall war, dass sie tatsächlich eine würdige Olympiasiegerin ist, Gail Divers. Ein paar Tage nur nach dem Rennen in Linz, nach den 10.92 läuft sie hier 10.84. Sie ist in der Tat im Augenblick die beste Sprinterin der Welt. Und damit ist Merlin Notte aus dem Rennen, was den Jackpot angeht. Gwen Torrens wird Zweite, so ist es. Mary und Yali hält noch mit und weil wir vorher auch über Irina Privalova gesprochen haben, zwischen den Plätzen 6 und 8 müsste sie eingelaufen sein. Also für Irina Privalova ist das eigentlich ein Ja, da kann man nur den Hut drüber stülpen und vergessen. Eine unglaublich energiegeladene Person, die sich ist klein gewachsen eigentlich aber mit kräftigen, wirklich kräftigen Oberschenkeln und mit vor allem auch einem Willen.